Leute, was geht ab? Der Hooper wieder mal hier. Und willkommen zu diesem neuen Video. Leute, heute wird die Hashtag Top Joke Challenge abgearbeitet. Die meisten meiner neuen Zuschauer wissen wahrscheinlich auch gar nicht, worum es da geht. <lacht> Es geht einfach nur darum, dass ich vor fast einem Jahr euch aufgerufen habe, Witze zu schreiben. Und das einfach unter dem Hashtag #topjoke. Top Joke. <lacht> Leute, also, enttäuscht mich nicht. Ich will in diesem Video einen Lachkampf kriegen. Schreibt Witze für Hashtag TopJoke in die Comments. Huber, also dein Video ist gut, nur was ist mit deiner Küche passiert? Um das nochmal zu erklären, die meisten Jokes waren unter dem Lauchvideo. video Lauchpumpen ist die Lösung. Ja, übrigens, danke für die 1000 Aufrufe. Was mit meiner Küche passiert ist... Äh, naja, also du musst dir ehrlich keine Sorgen machen. Hashtag Top Joke, Nachricht an den Typen, der mir meine Down Jacke geschohlen hat. Du kannst dich warm anziehen. Ähm, <lacht> Putin, ich muss dir übermitteln, dass du dich warm anziehen sollst, weil du die Daunenjacke gestohlen hast. Oh Menschenskinder, alter Bratan, ich habe nichts geklaut. Für hast du die gestohlen. Bratan, ich, Mann. ich habe nichts geklaut. Oh alter Mann, du hast die Daunenjacke gerade an, also was willst du mir erzählen. Ich habe nichts geklaut. Komm auf dein Leben klar, ich meine, Alter, hör wir mal. Ja, ja, ja. Ah, okay. Viel Spaß noch bei deiner Party. Ja. Just... So, weiter geht's. Was ist der Unterschied zwischen dir und einer Tomate? Hm. Ich glaube, die Antwort steht schon im Titel, oder? Lauchpumpen ist die Lösung. Die Tomate ist kein Lauch. Unbedingt so ein T-Shirt, spätestens auf der Hashtag 300-Tour. Aber fuck, dann sehe ich auf der Hashtag 300-Tour aus wie ein Lauch neben dir als Muskelpaket. Ach Leute, ich frage mich manchmal ernsthaft, ob ich in einem Jahr immer noch dieses Lauch-Image habe. Denn nach einem Jahr ist der Stempel irgendwie immer noch nicht vergangen. Gucken Sie, hier größte Bizeps, eine Prachtstück. Geiles Video, aber was macht ein Clown im Büro? Ha! Gegen-Joke! Wetten, es fängt mit F und endet mit N! Das Wort heißt Faxen. Beste Stelle mit der Riesenschokolade. Schokoladentafel erscheinen, dann haben wir für Sie einen Tipp. Wie nennt man einen Lauch, der vom Friseur kommt? Also ist das jetzt in Bezug auf meine Haare? Ich meine, die waren jetzt in den letzten Jahren nicht so katastrophal. Na gut, davon abgesehen und... Ja gut, ja gut, äh, ja gut, das war ja nicht... ja gut. Also, wie nennt man einen Lauch, der vom Friseur kommt? Schnittlauch. Ah, ich glaube, das ist auf mein Schnittprogramm bezogen. Oh, das war wieder mal so ein guter One-Liner. Alter, richtig gezogen hat er so richtig... Ach ja, und anscheinend hat diesen Kommentar Play Z geschrieben. Ich wusste gar nicht, dass er noch lebt. Okay, Leute, ich glaube, er lebt doch nicht. Ach, die alten Zeiten mit dem Z, schauen wir doch mal nach. Moin Leute, ich bin's wieder, euer The Iconic. Oh, schon alleine diese Begrüßung. Einfach süße Luft. Mehr davon. Wieso heißt der Hendrix... Hendrix... WTF? Drake Play Z war ja auch nicht bekannt dafür, dass er gute Namen ausgedacht hat. Und jetzt, no joke, ich frage mich mittlerweile, wie oft Drake Play Z eigentlich seinen Namen geändert hat. Zum tausendsten Mal. Aber ich glaube, dieser Namenswechsel war auch bewusst, weil er natürlich sein Image nicht beibehalten wollte. Konter Image Change. Jetzt nochmal zum Namen. Hendrix V... Ah, hey, Leute, ich glaube, ich weiß, worum es geht. Sein Name ist auf sein Auto bezogen, was er nie besitzen wird. Nämlich Hendrix VW. Ah! Ich go, ich go. Win, win. Gelb und kann nicht schwimmen. Äh, ist das rassistisch gemeint? Ich meine, willst du jetzt damit sagen, dass alle Asiaten nicht schwimmen können oder was? Na, ne? also was ist jetzt gelb und kann nicht schwimmen? Ein Bagger. Gegen Flachwitz. Also, wenn ich jemanden an... Bagger. Oh, schneidest wie ein Pro, mach weiter so. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Leute, ich kann hier keinen Witz entdecken. Ha, das war ja der Witz. Hashtag Top... Top... Joke... Top... Topfjoke. joke ah! What the fuck, was? Badum. Badum. Ah! Hashtag Topf-Joke. Wie nennt man einen schwarzen Sprinter? Ist, ist es jetzt wie wieder rassistisch? Hä? Komm kämpfen. Hinter Aldi. Aldi-Gang ist on fire. Flitzekacke. Das das das, das. das. das. Das kann doch gar nicht sein. Das. Warum? Warum Gott? Warum? Warum tust du mir das an? Hab ich es verdient? Leute, rassistische Witze. Wieso habe ich es verdient? Wieso? Er hat es auch noch bearbeitet. Aber wir müssen aufstehen und weitergehen, Leute. Der nächste ist bearbeitet. Na, das kann ja gut werden. Was haben Eltern und Pizza gemeinsam? Äh, ist es jetzt darauf bezogen, dass der Pizzabote mein Vater ist? Nein. Wenn Sie Schwarz sind, hast du nichts zu essen. Nein, verdient. Leute, ich, Leute hab ich etwa die Schuld daran? Habe ich euch falsch erzogen? <lacht> Abgesehen davon. Nice gemacht, Bratan. Bratan! Cooles Video, muss ich sagen. Moment mal, dieses umgedrehte Emoji, dieser umgedrehte Smiley. Was hat das zu bedeuten? Vielleicht kriegen wir es raus, wenn wir es umdrehen. Ah, so ist es ein normaler Smiley. Ja, Leute, jetzt ist ja alles in Ordnung und... Äh... Ja, gut, alles in Ordnung, würde ich jetzt nicht sagen. Aber Leute, ich lasse es jetzt bis zum Ende des Videos laufen. Ja, ich drehe den Bildschirm jetzt nicht nochmal um. Also ihr müsst jetzt irgendwie das Handy irgendwie umklappen und dann gucken. Ja, so ich, ich mache das bis zum Ende jetzt so. Punkt. Aus. Fertig. Schluss. Aus. Fertig. Punkt. Aus. Die Maus. Nächster Kommentar. Spaß. Hahaha, <lacht> <lacht> geiles Video, musste so lachen. Like und Abo sind da und natürlich Hashtag Glocke aktiv. Da sehen wir den Joke. Und da sieht man wieder euren erfahrungsgemäßen, ich sag mal, Humor. Ein sehr neues, aber auch interessantes Video. Ich werde dich auf jeden Fall weiterverfolgen. Äh, wenn ich deinen Kommentar jetzt richtig verstanden habe, ist neu und interessant was komplett Gegenteiliges. Neue Videos sind für dich also eher uninteressant. Du stehst so auf das knackige Alte. Also kann ich mich darauf hundertprozentig verlassen, dass du meine alten Videos feierst. Oh, ist es ist jetzt die Theorie... Komm schon, das ist doch nicht langweilig. Eine Frage, wie lange hast du zum Schreiben dieses Kommentars gebraucht? Wenn man genau hinschaut, sind da zwei Leerzeichen. Da frage ich mich persönlich natürlich auch, wie lange du eigentlich diesen Kommentar geschrieben hast. Ich meine, für den Namen hast du ja schon ein paar Tage gebraucht. Ernst gemeint, ja, okay. Das Video ist cool, sport übrigens auch. Sehe ich genauso. Haha, geil. Ich sehe da keinen Witz drin. Die Dönerstelle war so geil. Und dafür bekommst du jetzt ein Tutorial, wie man einen Döner richtig isst. Lecker, was sitzt im Baum und heult? Eine Heule. Hashtag Best Joke. Leute, jetzt mal weggedacht von den ganzen Jokes. Ich verstehe es nicht. Wie kann denn meine Community nur so rassistisch sein? Wie kann das passieren? So Leute, nach langer Trauer widmen wir uns dem nächsten Kommentar. Wer ist grün und sitzt im Fernsehen? Hm. Die Antwort ist im Titel Günter Lauch. Und da sieht man wieder den Lauchstempel, den ich mir selber aufgesetzt habe. Okay, Hashtag Best Joke aus Prinzip. Also wenn du weiter so welche Kommentare schreibst, dann bist du bald KO. Video super. nur. Ey, das ist doch Russisch, oder? Jetzt muss ich wohl wieder zu Putin gehen. Putin. Ey Putin! ich hoffe, ich störe dich nicht bei deiner Party. Ich wollte dich fragen, was heißt Video Super ohne die Man übersetzt doch mal selber mit Google Translator. Sonst komme ich in dein Tor durch. Okay, dann, dann, ne? Hau rein und trink nicht so viel Illi. Ja, ich will noch was übrig haben. Denk dran. Alles klar, nächster Joke. Bevor der nächste Kommentar kommt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass meine Englischkenntnisse bzw. meine Englisch Aussprache nicht die beste ist. Nice wit, be sure to let me know if you want a banner. Ich hoffe, ich habe das Wort Banner jetzt im Englischen richtig ausgesprochen, aber ich glaube und der Witz ist natürlich, dass ich jetzt auf Deutsch antworten werde. Und zwar nein, danke. Aber ich, ich glaube, der aktuelle Banner reicht doch schon. Ich meine, der lockt selbst Jens an. Also Torbens Ex-Freundin.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 Witz. Was wollt ihr denn machen? Hooper 2, Leerzeichen, Klammer zu. Hä? Das ergibt gar keinen Sinn. Ich hab's verstanden, Leute. Der, der Witz ist Hooper 2. Also der Klon von mir, der kann gar nicht existieren, weil. Moment mal, wolltest du damit sagen, dass mein Leben ein Witz ist? Guckt euch nochmal dieses Emoji an, Alter. Übelst Momo-Style. Stellt euch vor, ihr träumt die ganze Zeit von diesem Emoji. Ich glaube, das wird irgendwann euer Albtraum. Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Moment mal, dasselbe hat doch jemand anders geschrieben. Leute, weh, das ist rassistisch. Weh, das ist jetzt irgendwas, irgendwas Rassistisches. Also was ist jetzt gelb und kann nicht schwimmen? Hä? Ein rotes Fahrrad. Ey gut, das geht ja auch. das kann man ja auch sagen, also... So, Leute, ich glaube, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann drückt bitte einen Daumen nach oben. Würde mich extrem freuen. Und sorry nochmal wegen der Länge des Videos. Hä, äh, was ist denn mit meiner Kapuze? Oh, was haben wir denn hier Schönes? Boah, der Döner. Dazu noch das. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Übrigens gibt es nächste Woche einen Teaser. Für was sage ich noch nicht, aber es wird was Großes. Der Huber begleitet euch. Haut rein und ciao.